Wow. <lacht> Hallo liebe Angelfreunde! nach dem Video über mein paar Lieblingskette, hier sind mein Top Torchkette. Winter ist coming und die Torsche kommen auch. Also Teile ich mit euch meine Lieblingsgummiköder für das Dorschangen. Zum ersten, der Fire -Rail. Ich habe ihn schon präsentiert, aber es ist einfach super. Er sieht aus wie ein Sandal. Es gibt ihn in 13 cm, 10, 20 oder 30 Gramm und 18 cm, 40, 60, 80 und 100 Gramm. Außerdem gibt es sieben unterschiedliche Farben. Meine Lieblingsfarben sind natürliche Farben, wie grün oder blau, aber feiertiger rosa und orange funktionieren auch super. Man muss mit diesem Köder aktiv einrollen mit Zucker. Der Swatchal, er sieht aus wie ein kleiner Futterfisch, es gibt viele Größen und Gewichte, ab 7 cm 5 Gramm bis 15 cm 100 Gramm. Die Farben sind toll, meine Lieblingsfarben sind Grimfield, Galactic Blue, Fire Tiger und Japan Pink. Man kann am gut angeln mit wenigen Engern mit der Sechsam Rig Vormontage. Er ist ein passpartout kann also überall und für alle benutzt erwerben. Der Chabot, ja genau, mein Barsch Lieblingsköder ist auch ein super Köder für Tauschungen. Er ist ein bisschen klein in 5 oder 7 cm, aber funktioniert super. Ich persönlich mag den 9 cm. Er läuft super und ist sehr resistent. Er ist perfekt vom Ufer und es gibt 10 Farben alle Farben passen. <lacht> der Spickfaktor, der neue Köder von der Land zum Meeresangeln, ihn gibt es in 10,5 und 13 cm ab 14 bis 60 Gramm in 6 Farben. Es ist schon ein toller Köder für die Hostie. Ich weiß, dass viele Angler nur mit Orange oder Rot in der Hostie angeln, aber das funktioniert nicht immer. Ein Tipp für euch, versucht es immer als erstes mit Naturfarben. Wenn es nicht passt, versucht es mit dem Firetiger Orange oder Rosa. Ich wünsche euch viel Erfolg und Petri Heil. Liked und abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.